Hallo Freunde, willkommen zurück zu Yoshis Bully World. Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Daniro LP. Der einzig wache Daniro LP. Ja, mit der grünen Mütze. Ja, die niemand sieht. <lacht> Genauso wie meine rote Mütze. Die auch niemand sieht. Oh. Also, wir stehen vor dem letzten Level von Welt 4. Ja. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob das hier schon die fünfte Welt ist. Nein, noch nicht. Aber gleich. Aber genau, gleich. Dann gehen wir den boss die in dieser welt besiegt haben und zwar ist es kein anderer als Audrey Ihr wird schon ihr wisst schon, Audrey. Hm? ihr wisst schon Audrey. ja die die Yoshis oh, moment ich, ich habe das heute geholt ich sollte doch hier daten. Ja. für alle die die Yoshis Island äh, gespielt haben ihr wisst natürlich wer Audrey ist Okay. ich weiß es ich weiß selbstverständlich wer Audrey ist. Weißt du, wer Audrey ist? Nee. Wirst du es gleich sehen, wenn wir da sind. Äh, okay. macht wir hatten... Halt äh, Alleine machen. Können. Aus diesen Sporen werden mächtiger Pflanzen liegen, die man dann verschlucken kann. Ah. Mein Gott, wir haben voll den Easy Mode, Zwei-Player-Mode. Ja kannst sich alles hier durchschummeln? Das ist auch eine Wallbox. Ich es aber mit Style machen. Was hat mit Style zu tun, einen lebenden Yoshi irgendwo werfen <lacht> Das ist eine Piranha Pflanze. Also die müssen wir umbringen. Ah, das ist schon wieder eine. Die bringe ich um. Ich hab keine Wolle. Das ist auch ein Ding. Du kannst nicht nichts werfen, wenn du im Wasser bist. Weißt du, war auch nicht da. Wolle. Ich muss mir eben Wolle holen. Dann hol dir Wolle. Ja, ich will mir jetzt auch Wolle. Ey. Ey, wolltest du mich abwerfen? Nein. Na, nee, na warte, na warte du Kleiner. <lacht> Na warte, ich kontinuierlich äh, die, die Abreibung deines Lebens, ey. Ich bin gleich da. Da gibt's Ärger, mein Freund. Versuch mal da reinzugehen. Geht nicht, ne? du ne. oh. oh. achte jetzt mal auf diese Spuren hier und hast du gesehen? noch ja. das ist ja nur mein war zum war zum Teufel, wie ah, setzt sich wieder zusammen? Hast du gesehen? Wolle Wolle Wolle Wolle Wolle kaufen Wolle Wolle kaufen? Was <lacht> Das hätte ich mir gedacht. Gesundheit. Danke. Überleben. keiner darf überleben nur wir dürfen überleben da ist auch, so eine <lacht> ja. auch wenn wir das manchmal nicht tun aber wir werden überleben und grün nein dich wollte ich gar nicht geh weg ich wollen doch alle. Ne, mich wollen sie alle. Also ich, weiß, ich weiß, dass sie mich wollen. Mhm. Hier, hier, hier sieht er mal ein Joshi an. Ein der schwarz. Und dann noch so, so leuchten. Und dann noch mit diesem Lila hinten. Schwarz, gut aussehen und gut gebräunt. <lacht> ja. Maybe ja, war das. Ich habe keine Ahnung. Groß, gut gebräunt und, und, und gut, gut aussehend. Aussehen. Hm. Ja, irgendwie so. Ja. So. ah, hier unten. Ah, hier unten nochmal. Nee. ne Ich öffne die Tür. Öffne die Tür. Wir kommen jetzt sowieso nicht mehr zurück. Ja, das ist ja klar. Ja. Das ist halt wieder dieser Point of No Return. Aber mal. Aber was in diesem Spiel. Danke für die Wolle. <lacht> Hier wird es mich nie was bekommen. Ja. Ja, also. Also. Vorsicht, möchte ich gerne pflanzen. In Super Smash Bros. Ultimate werden, werden daraus zu viele geweihte Wenn sie sich evolieren. den gesehen? Ja, danke. Äh, Opa? Nee, ich, nee, ich weiß sie. Pass auf. Ah, okay. Hast du, hast du den gesehen? Den Weiß. Weißer als weiß? Als Italien, als die italienische Flagge. <lacht> wir jetzt zusammensetzen? Hey? Ja, genau. Italiano, Joshi, wurde jetzt wieder zusammengesetzt. <lacht> ja, Italiener, italiener ja kommt dann einfach nur so <lacht> mamma mia mamma mia pasta ich musste mal wieder nach italien reisen tatsächlich ja ja weil eins muss ich dir sagen die italiener machen verdammt gute nudeln was ja, doch irgendwie sind ah ich Komm ja von da glaube ich oh. Ja. Oh. au ja, <lacht> ja. <lacht> Was? Ah. Aha. Tür. Zup. So. Tür. Tür. Geht direkt auf die Blumen los. Stopp dir das? Was machst du da? Ah. Das hm. sie doch nicht einfach so sterben. So, was war das denn? Ich lasse dich nicht einfach so sterben. Hör auf mich zu schieben. <lacht> <lacht> Hör auf mich zu schieben. Gehen wir einfach weiter und reden nicht darüber. <lacht> ja. Wir werden niemals darüber reden. Oh, große Wolle. Große Wolle? Wolle große Wolle kaufen? <lacht> äh. Nein, die stecken meine Herzen ein. Blume! Das ist erstmal alles. Ja. Das läuft. Erstaunlich? Recht gut. Erstaunlicherweise, recht gut. So wollte ich jetzt sagen. Das recht gut. Erstaunlich. Oh, dich. Äh. Wir eine Bombe für dich. Da war noch eine schöne Bombe vor und was, ne? Ich glaube ja. Geht mal, Patrick. Warte, oben? Nee, das ist nur Wasser. Oh, lass uns weitergehen. Gehen wir weiter und reden nicht darüber. Sammeln ein paar Herzen, ein schnell! Oh. Ja? Ach so! Ja, genau. Unterirdisches system Natürlich. Mal. Wieso auch nicht? Oh. Ah, können wir gleich besiegen? Ja, doch so. Yes. Kann man nicht besiegen, gibt's nicht. Genau. Na, wir müssen alles töten. Man kann alles töten mit den richtigen. <lacht> mit den richtigen Waffen können wir alles töten. Ja. Mmh, mit den richtigen Waffen töten wir alles. Oh. Ja. Da, da, wohl, da sollten wir nicht lang. Durch ist die grüne die richtige, die dunkelgrüne Röhre ist die richtige. Genau, die Beste aller Farben. Die nee, dunkelblaue ist die beste aller Farben. Dunkelgrün verprügelt die dunkelblaue Farbe. <lacht> Alter. Ähm. Schau wieder. Geh ne? oh. mal erst mal nach oben lang, ne? Da kommen wir gar nicht so, ne? Nee. Das ist lang. Da oben. Ach so, ja. Jetzt habe ich es gesehen. Alles klar. Schau, jetzt mal wir <lacht> hm. oh, die Bombe weg. Da. Wenn letzte Bombe schnapp sie dir. nicht an unseren, Kollege. Oh. Das Ding sehen. Na. No. Wollten mal da schon durch? Mann. Oh. Oh. oh, da ist der Bus. Nein! Da Blumen. Mit eine Blume drin ist dann. Ähm, da sind Herzen drin. Nein. Da ist der Boss. Direkt. Guck mal, da oben links irgendwie. Wir kommen nicht mehr zurück. Ja, das war's dann wohl. Ah. Aber wir haben alle Wolle. <lacht> und wir haben noch 20 Herzen. <lacht> Beruhigen Sie sich. Ich, <lacht> ich werde jetzt, um, werd jetzt die Tür aufmachen und dann werden wir Audrey über kennenlernen. Dann sagen wir mal, hallo zu weil Wir haben beide keine Wolle. Wir werden gleich Wolle bekommen. Da lasst dich drauf. Oh. Ich aber jetzt Wolle haben. Ah. Hallo. Ach, wir, wir bewegen uns noch, alles klar. hierhin hin. Ich möchte nicht mitkämpfen. Wo bin ich? Ah. Da. Hey, mich nicht so. <lacht> Ja, wirklich Alex. Wie könnt ihr es wagen, überhaupt so weit zu kommen? Wie könnt ihr nur? Warauf, Fütterungszeit. Es gibt Yoshi. Jetzt sagt Hallo zu Audrey. Was? Da, ist, da ist Audrey. Was, Newcomer Smash? Okay. Oh. Da war okay. Jetzt darf ich nicht getroffen dann auch Au! Au. Ach, wir müssen wir so nach oben schießen aber. Nein! Wir müssen die Bomben in seinen Maus schießen. Oha. Oha, ich habe schon wieder keine Bombe. Äh. Hm. Nimm das, Audrey! Also für so 20 Dinger an, ne? Ja. Ah. Ah. Aua. <lacht> <lacht> <lacht> ah, ei, ei, ei. Das ist die klassische Mario Kart Musik. Mm -hmm. Super Mario Kart. Ja. Ah. Oh. Nimm das, Audrey. Oh Gott. Ja. Oh, dieses mess <lacht> oh, ich dachte ich war da sicher die beide gerade so voll konzentriert und dann gibt es da einfach nicht ja naja, also besser laufen können, aber okay. Ja, hätte besser laufen können, aber wir haben es geschafft. das ist vielleicht nicht der beste Mund, aber deine Schuhe sehen da irgendwie aus. Jetzt würdest du irgendwie in so Donuts. Jetzt willst du irgendwie in so Donuts reintreten und die als Schuhe tragen. Hey, sag, doch nichts so über meine Donuts schuhe <lacht> Sag nichts über meine Donutschuhe. Die sind schön. Die kann ich selber essen. Na ja. Hm. Schuh Donut. einen neuen Trick Anstecker. Jetzt irgendwann mal ein Anstecker, der uns sagt, wo die ganzen versteckten Sachen sind. Keine Ahnung. Oh, hey. Oh, Piranha, ja, Piranha Yoshi wurde wieder zusammengehackt. Was war für dich? Ja. Ich meine, der ist gut. Okay, nämlich so, Das kann ja kommen. Den schnappen wir uns. Oh, Schnee. Geil. Schnee. Oh mein Gott, ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee. Du komm her. Okay, zwei Dinge fehlen. Ja. Okay, machen wir mal. Welt Nummer 5. Ja. Eine Eiswelt los, Welt Nummer 5, glaube ich. Uno, Quadro, ja. Uno, 3 Quadro Cinco, ja, <lacht> äh, Flauschneeball-Effekt hast du gerade wirklich. Äh oh, du ziehst Items magisch an. Oh. Uh. Warte, ich nehme ich nehme nehm das mal. Der Level wird abgeschlossen. <lacht> ja, der Level wird abgeschlossen. Äh, nimm das, ja, nimm das nimm dazu. Okay. Und oh, hey. ja, ich habe auch Spanisch gezählt. <lacht> ja, ich wollte wollt gerade fragen, hast du gerade wirklich Spanisch gezählt? Du kannst doch gar kein Spanisch. Ich ja, nur die fünf Zahlen, glaube ich. Nur oh, das. Ist tres, cuatro, cinco. Cuatro, <lacht> cinco. Und wir kommen. Oh. Der kommt da an, schon direkt stirbt irgendwas. Ja, so ein Stego. Oh. Ich ziehe Items langsam. Oh Gott. Stegos können, können nicht besiegt werden. Wir müssen in einen anderen Stego hineinfallen. Ja, ich muss mich da irgendwie wehren. Was? Oh den Stehbalg. Stimm ich an. jetzt für mich. <lacht> Töte den. Nicht ich selber, die. Oh der wird immer größer. Und größer. Das ist noch nicht groß genug. Hallo? Sorry. Oh Gott, oh, ah. oh. äh, den mitnehmen noch noch mal gar nicht mehr oder Hä? ja, dann nehmen wir noch mal mit den Schneeball Also, warte, okay, das macht das Also, die Dinger schon an sich heranziehen. Was ich helfe beim Schieben. Oh. Mal ah, stark ich bin. Ich kann riesen schnee ah. <lacht> verdammt. Oh, verdammt! Alter, wie groß der einfach ist. Ich hab voll gefunden. Ah, Hilfe! So, dann Ist wolle das mich ist doch mal daneben Werf mich gefälligst richtig. Ist ja gut. Ah, Feuer. Feuer. Ja, Vorsicht, Feuer. Feuer. Feuer in der Garderobe. Hilfe. Hier, Feuer in der Eiswelt, aber... Oh, kann ich nicht mal lecken. Oh, Feuermelon. Aber mehrmals. Ja, mit diesen Feuermelonen können wir das machen. Können wir das insgesamt dreimal machen. Boah, ich muss schon mehr. Boah. Vorsicht, Feuer. Ah, was soll ich denn schmelzen? Oh. Hm. Ein hey, Bonus. Bonus Spiel. Was werden wir da? Schneeschaufler. Keine Ahnung. Wir werden Motorrad. <lacht> okay. Ready, steady, go. <lacht> Bei einem Sonic-Spiel oder was? Ja, da ist Sonne hier ganz sicher. Racing plus Transform, keine Ahnung. Da war noch was. Verdammt. Ja, äh. sonst glaube ich nicht mehr. Komm <lacht> starten dem mal Schaden. Nein, geht nicht. Ne? Nein, das geht nicht. Dann starten wir das ganze Level neu. <lacht> Pirotte. Oh, ja komm, wir verwechseln uns. Es ist wieder. Wir sind hier Power Rangers. Stimmt. Wir haben auch Motorräder. Ja. Du bist der rote Power Ranger. Ja, sehr gut. Ja, ich bin der schwarze Power Ranger. Ja, du ein schwarzer oder ein Asiate, je nachdem. Wahrscheinlich ein, ein asiater, ein schwarzer Asiate. Ja. <lacht> Leute wir haben den schwarzen Power in der schwarz gemacht was, machen wir, jetzt? was ja. machen wir denn dagegen wir machen jetzt den gelben wir machen jetzt den gelben power der vorher asiate war schwarz und jetzt den schwarzen machen wir <lacht> Scheiße, Mach was. War noch was. wir müssen noch hier die ganzen Schneebälle umfahren das aber Wolle. ja dann machen wir, fahren wir noch mal hier durch oh. Oh. Nein. das ist der Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Wieso hat der nicht? Wir konnten noch bis jetzt immer zurück. Ah. Hier war jetzt immer schrecklich Level weit, ne? Ah, guck da, da kommt vier. Haben wir denn zwei Dinger ja verpasst? Ja, eins in dem Rennkurs und von der Zeug. Ja, da okay. Kann ich schon sagen, sind die Münzen das hier wirst du bestimmt auch wieder wieder eine Münze <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> man die eine kaputt machen ja wie äh, man da kann man da oben schießen ja okay komm wir machen jetzt erstmal den Rennkurs okay ja geht man so schnell ich weiß gar nicht wie die Wollen da waren ich gesehen ich mache das bleib einfach hinter mir macht nichts außer springen und fahren hier und alles andere ja und alles andere Die sind gar nicht mehr da, wenn wir einmal hier eingesammelt haben. Naja, das, ist das. Da warum einmal langgehen müssen, ne? Da war ich schon. Ah, okay. Du schaffst das schon? Nein. Oh, ja, dann auch, komm mal. Da oben um ist Wolle. Oh ja. <lacht> oh, da war Ziel. <lacht> oh. Oh, da war das Ziel. Das sieht aber aus, als könnte man irgendwie von oben so runter düsen. Da bin ich gerade mal halt ein. Komm on, hier. Wir, wir sind doch die mächtigen Power Rangers. Power oh, Rangers. Oh. <lacht> <lacht> Aber jetzt, da, war die, noch. Das war die zweite Wolle gewesen und da war noch was. Ah. Und ich denke mal. Ja, da kommt man so genau. Genau, und so kommt man da dahin. Und ich glaube, dann kommt, bekommt man noch eine Wolle. Also noch mal Aber es macht ja Spaß, ne? Ja. Geht auch schnell. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, Wir schaffen das. Gibt uns noch nicht auf. Warte mal, die oder die zweite oder dritte jetzt? Äh, das war die zweite Rolle gewesen. Okay, dann. Machen ganz einfach alleine kaputt. Du kriegst mich niemals lebend. Sag mal, ein ganzes Spiel machen irgendwie nur, das ist, ja. <lacht> ja. Das macht Spaß, ne? Ja. Auch sage, du kriegst mich niemals leben. Aber ich glaube auch, aber ich glaube auch, dass diese Gewählen, die in Eis sind, wahrscheinlich eigentlich zum Teil Münzen sind. Und ich sage das jetzt nicht, nicht weil, weil, ich jetzt noch eine Runde fahren möchte. Okay, ich möchte, nicht, ich möchte noch eine Runde machen. Noch eine Runde, los, los. Das wird ein Spaß, Spaß, Spaß. Spaß. Spaß. Hier wird Spaß groß geschrieben. Oah, das tut weh. <lacht> <Volles> gesicht, <ey. lacht> ein gesicht ein Gesicht, dass unsere gesichter den Aufprall abgeschirmt haben <lacht> Ja, ja, gut, nur gut dass der steckt unseren Aufprall gedämpft hat. Möchten schon wieder? <lacht> da bin ich. Guck mal, wo ich. bin. Nein, nein. So, wo ist denn das jetzt? Da, wir sind vorbeigefahren. Halt, wir fahren nicht ins Ziel. Ja, also <lacht> <Alter>. <lacht> doch schon mehr passiert? Ich weiß mal, was jetzt zu tun ist. Ich weiß es jetzt. Jetzt weiß ich es. Ich weiß gar nicht, wo mein <lacht> das, das geht dir zu schnell, ne? Ja, irgendwie schon. <lacht> was noch? Oh, mein Gesicht! Oh. Ah, ja, wie gut, dass die eisböcke um Blöcke den Hauptfrei gedämpft haben, ne? Ja. ja auf zum Spion mobil Also ja, fange ich die ganze Zeit. Ne? Halt! Ah! ah, schade, das war keiner davon. Boah. Wir haben es geschafft. So, jetzt aber will ich. Wir gehen jetzt weiter. Hm. Was zum? Ah. Oh. ah. Äh, dann in der Mitte. Da war glaube ich irgendwas. Ja. Und da sind Eisblöcke drauf. wundert dass wir da nicht reinkommen. Jetzt mal hier runter. Oh. Ich Ich wurde... ja, muss aufpassen. Ich würde dich verbrennen. Au. Ah! Wolle! das Ach, ist die dritte Wolle, das war lange. Ach, da komme ich durch. Nein. Boah, das ist ein Eis. Hallo. Ja, einfach hier durchgehen. Es wäre, glaube ich, die beste Idee, anstatt sich mit diesem Stegel umzuärgern. Es wird so stark von uns. So. Ich glaube, Feuer mit. Ey, du hast mein Feuer geklaut. Feuer nee, nö nee, nee, feu nee, nee, nee, nee, feu feu nö, nö, feu feu nö, nö, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Los, mach es. So nicht. Ja, ja was? Foi, foi. foi, foi. Oh, ah. oh, oh, hey, Du Au! war wir wissen, was wir tun müssen. Lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf Nein, ja, wir sitzen wir wir jetzt Joseph's geheime Technik nein Ah nein! Okay. Lauf, lauf, lauf! Das würde ich lieber tun. Nein! Nein! Nein! Oh nein! Ich hab schon den Magnet! Würdest du bitte? Danke. Und jetzt lass mich durch, lass mich durch. Ich habe den Magneten. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Lassen Sie mich Arzt. Ich bin durch. Oh. Nein. Oh, komm schon. Wie <lacht> man denn normaler hinkommen? Da muss man ja einmal rumgehen. Ey. Nein. Oh. Ich weiß wie. Hey, draußen. Wir versuchen hier produktiv zu sein. Ah, okay. Ja. Lass mich durch. Ich muss da durch. Na, Mach mal den Macho-Fähig Au! Ah, dieses Mistling. Oh nein. Oh Gott, und da ist auch noch eine Wolle gewesen. Ja, ja, oh. hey, Noobs, ja, ich ja, auch darf ich, glaub, ich euch den entspannten Mund <lacht> nein? Geh weg, ne? Ja, wir sind doch keine Noobs, wir haben einfach nur Pech. Pech. Lauf, lauf, lauf, Nein. lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf Okay. Uh, ja. Ich glaube wir, glaub, wir hätten voll entspannt zurücklaufen können einfach <lacht> ja, aber wir könnten wir hätten die wolle nicht mehr einsammeln können das ohne spiel ja, Mann. Oh, wow. wir sind die größten no, oh, ich habe punkte auf meiner nase oh. <lacht> du hast Punkt auf der nase du siehst echt nicht gesund aus ich habe die Windpocken umgekehrt. <lacht> Windpocken umgekehrt. Aber hey, wir haben alle fünf Blumen. Noch alle Wolle. Nein! Wieder noch einer! Boah. Oh. Aggression! Aggression! Wut, Trauer, Erniedrigung. Erniedrigung. Oh. Das ist neu. Das ist neu. Ja. Nein, nein. Verdammt! Ich bin mit Lona eingesammelt. Ey. Yes. Da oh. wäre der Sieg meiner gewesen. Niemals. Ich habe gewonnen, fair und ehrlich. Ja gut, okay. Wie viele Minuten haben wir? Zu viele, ne? 34. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's dann für diesen Part. Oh, und alle Triggerstücke sind umsonst, aber nur für eine begrenzte Zeit. Und wir hegen jetzt noch mal eben ein Yoshi zusammen. Das ist. Geil, das Blau! Winter-Yoshi wurde wieder zusammen zusammengehackelt. Und nächstes Level. Und, ach, ach, ach weißt du was? Bevor wir den Part benden... Ja, es yeah. bin blauer Yoshi. Sehr gut. Ich ja. bin ein kranker Yoshi. <lacht> ja, mit Windpocken, umgekehrt. Oh. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao. Bye bye.